jetzt sind wir absolut perfekt in der Zeit mit dem Schlussreferat von Matthias Stürmer zu den, der SIK-Checkliste für Open Source Beschaffung. Matthias, the floor is yours. Ja, also es freut mich sehr, heute mal endlich meinen ersten Vortrag an der IT-Beschaffungskonferenz halten zu dürfen. Ähm, das ist für mich sehr ungewohnt, ich bin ganz nervös. Nach diesen verschiedenen praktischen Beispielen, wie Open Source jetzt eben eingesetzt wird, möchte ich ganz kurz so die in dem Sinn über Lessons learned zeigen, die ich jetzt eben auch wahrgenommen habe aus meiner Erfahrung. Und zwar möchte ich Ihnen einerseits mal ein paar grundsätzliche Gedanken mitgeben, dann diese SCK und BBL-Merkblätter in dem Sinn kurz vorstellen und dann auf drei Arten zeigen, wie Open Source Software beschafft werden kann. Wenn wir uns anschauen, was dieses Jahr in der Presse gestanden ist, haben so ein, ein Investigativteam hat herausgefunden, ganz neu, Europas fatale Abhängigkeit von Microsoft, etwas, was man noch nie geglaubt hat, haben die da herausgefunden. Auch in der Handelszeitung ist es gestanden, was auch wieder für Unmut gesorgt hat, sind diese Freihändler für Oracle, über 80 Millionen Franken haben die gekriegt, ohne quasi eine Ausschreibung zu machen. Klammer auf, es sind in dem Sinn so Rahmenverträge, also ob da jemals alles abgerufen wird, ist dann die andere Frage. Auf jeden Fall, das ist so, was ja man hört von diesen Abhängigkeiten und wo ich ja nicht ganz unschuldig bin dabei. Was ich aber Ihnen auch aus wissenschaftlicher Sicht mitgeben kann, ist so eine Überlegung: von was reden wir überhaupt, wenn wir von Abhängigkeiten reden? Wir haben gehört eben Produktabhängigkeit, Anbieterabhängigkeit. Und da habe ich mir mal überlegt, ja, was ist es jetzt genau, was, es, was uns abhängig macht. Und zwar, einerseits gibt es nicht nur den vendor Lock-in, sondern es gibt auch den, den produkt Lock-in. Und da denke ich, muss man wirklich differenzieren das eine vom anderen mal trennen. Also schauen wir uns mal das Softwareprodukt, den Software-Login an. Da habe ich festgestellt, es gibt technische Abhängigkeiten. Wenn Sie eben so Schnittstellen programmieren, Software integrieren, ist die Software technisch integriert in einem Umsystem, weil man ja nicht auf der grünen Wiese lebt. Es gibt aber eben auch ab organisatorische Abhängigkeiten, die dieses eine Produkt quasi mit den Abläufen der Organisation verbindet, weil Software ist ja kein Selbstzweck, das ist ja Integration, Geschäftsprozesse. Und deshalb sind die Mitarbeiter angepasst, die, die Prozesse sind angepasst auf dieses SAP oder Open Source irgendwas, aber die Software an sich macht in dem Sinn abhängig. Und dann gibt es auch noch Fälle, wo quasi eine andere Instanz vorschreibt, was für Software eingesetzt werden muss. Also dann gibt es quasi wie noch fast übergeordnete Standardisierungsgesetze oder mindestens Regeln. Und dann in dem Sinn gibt es so diese Standardabhängigkeit, wo man hat. Das bezieht sich auf das Produkt, also die Software. Wenn wir jetzt den Anbieter dann eben mal anschauen, wie macht der überhaupt abhängig, da sieht man... Klar, eben dieses Thema rechtliche Abhängigkeiten, diese Lizenzen, wo das Urheberrecht gehört dem Anbieter, proprietär, Property, also das Eigentum der Software gehört einer Firma. Und dann ist es klar, dann sind das Verträge, Urheberrecht, ohne diesen Vertrag, diese Lizenz, die Erlaubnis, die Software benutzen zu dürfen, darf man das eben nicht anwenden. Aber es gibt auch psychologische Abhängigkeiten, Markenprodukte, in Firmen wie Microsoft, Adobe, Apple und so weiter investieren bis zu doppelt so viel Geld in das Marketing, in das Branding, in das Sales, als in die Entwicklung selber der Produkte. Und das geht ja nicht einfach spurlos an uns vorbei. Also, wir leben auch in diesem emotionalen Aspekt von Brands und wissen, da ja, Photoshop das läuft, das brauchen alle und dann bin ich on the safe side. Und der dritte Punkt, das ist klar Know-how-Abhängigkeiten, wo eine, ein Anbieter über Jahre hinweg quasi eine Software integriert hat, weiterentwickelt hat, quasi jede Zeile Code kennt, ob sie ihm jetzt gehört oder nicht. Das ist das Know-how der Mitarbeitenden, das in den Köpfen dieser Firma quasi steckt. Und wenn man jetzt diese zwei Aspekte mal differenziert hat und dass man sich versucht ein bisschen zu versinnbindlichen, kann man sagen, es gibt Behörden, die setzen Software ein. In dem Fall jetzt eine Behörde trägt proprietäre Software ein, die macht abhängig. In dem Sinn, eben wie wir gesehen haben, die Software ist, ist eben ein wichtiger Bestandteil der Organisation. Der Anbieter selber, der wiederum besitzt die Software, also es ist Eigentum des Anbieters, proprietäre Software, und deshalb ist auch die, der Anbieter in dem Sinn, ist man abhängig von diesem Anbieter. Man kann jetzt noch sagen, manchmal gibt es Zwischenstufen, ein Integrator, der beispielsweise SAP integriert, aber am Ende des Tages ist man vielleicht nicht vom Integrator abhängig, aber ganz sicher von SAP und die Lizenzpolitik. Und neben dran neben die Alternative mit Open Source Software ist man auch abhängig. Man ist abhängig von diesem Produkt durch diese ähm, technischen, organisatorischen Abhängigkeiten. Aber wenn man dann eben schaut bei den Anbietern, da ist der Wechsel möglich. Ich sage nicht einfach ohne Probleme, weil man hat immer noch diese Know-how-Abhängigkeiten, man hat immer noch Brands, irgendwelche äh, immateriellen Werte, die wertvoll sind. Aber durch diese Trennung der Produkt und der Anbieter ist es in dem Sinne möglich, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Das mal so als prinzipielle Grundüberlegung und vielleicht auch ein bisschen als Kritik an dieser 2005-Strategie des Bundes, wo eben sagt, Open Source gleichbehandelt wie proprietäre Software, wenn wir uns diese Gra für Grafik vergegenwärtigen, ist es einfach nicht das Gleiche. Man vergleicht quasi Äpfel mit Birnen und deshalb wird, ist, jetzt immer mehr auch, ist man immer mehr zum Schluss gekommen, man sollte auch diese Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, so eins zu eins, sondern eben die Eigenschaften der Wechselfähigkeit, wie Daniel Wild gezeigt hat, noch stärker auch berücksichtigen. Dazu hat die SEK diese Checkliste, Beschaffung von Open-Source-Software, veröffentlicht. Das war vor zwei Jahren hier in der Beschaffungskonferenz. In dem Sinn, nichts wahnsinnig Neues, aber vielleicht jetzt in einem neuen Kontext doch wieder sehr aktuell. Und da kann man sagen, diese wichtigen Fragen, dieser Checkliste, mal grundsätzlich eben, sind die Unterlagen einer IT-Beschaffung funktional verfasst oder gibt es irgendwelche proprietären Standards entsprechend, ähm, Produkte, Anbieter quasi äh, voraussetzen. Und das wiederum wäre in idealer Weise zu verhindern. Und eine zweite wichtige Frage, eben wird die Lieferung der Software unter einer Open-Source-Lizenz der technischen Spezifikation vorgegeben, also als Eignungskriterium könnte man auch sagen, oder wird Open-Source als Zuschlagskriterium bemessen, weil eben diese unterschiedlichen Eigenschaften der Softwarelizenzen vorhanden sind, dann in dem Sinn macht es eben auch durchaus Sinn, diese zwei Dinge unterschiedlich zu behandeln. Das ist rechtlich, beschaffungsrechtlich absolut ähm, äh, erlaubt und, und eben in dem Sinn sogar wird es auch praktiziert, wie wir nachher sehen werden bei den Beispielen. Weitere Fragen, die man sich stellen sollte, eben, wird diese Software, wenn sie mal Open Source ist, wie wir richtig gehört haben, ist sie dann nicht einfach automatisch, ist man dann an den Anbieterabhängigkeit da, sondern Da ist eben wichtig, gibt es noch andere Installationen von dieser Software, von nicht diesem selben Anbieter, weil wenn es eben immer der gleiche ist, der sein eigenes Produkt, zwar open source, überall installiert, ist man immer noch am Ende des Tages von Anbieter abhängig. Oder eine wichtige Frage ist, die Open-Source-Community-Aktivität berücksichtigt. Ist es ein Projekt, das eben nichts mehr läuft, weil alle gewechselt haben auf eine andere Community? Auch das sind wichtige Fragen für die Nachhaltigkeit. Und eben drittens werden eben andere Dienstleister explizit bieten, die Dienstleistungen an. Wenn ja, ist das gut. Wenn nein, ist man vom Regen in die Traufe gelandet. Dann eben das zweite Merkblatt, das es gibt vom BBL, vom Bund, da steht auch sehr viel Spannendes drin. Ähm, generell einfach mal wichtig, eben dieser Wettbewerb, das als Ziel, ähm, übergeordnetes Ziel, dass wir in dem Sinn eben diese gleichen Chancen da sind. Da denke ich, ähm, müsste man mal mittelfristig schauen, ob man. Ähm, das überdenkt. Und ähm, weiterer Punkt, eben diese Vorgabe sollten nicht stattfinden, technische Vorgaben sollen nicht ähm, bestimmte Produkte vorschreiben, außer es gibt wirklich gute Gründe und die sind auch schriftlich festgehalten. Und dann eben auch wiederum offene Standards, zumindest das, wo man da die wechselseitige Fähigkeit erhöhen kann. Und eine wichtige Aussage Open-Source-Software ist nicht Beschaffungsrelevant im Sinne von, wenn die Software einfach eingesetzt wird von internen Mitarbeitenden, passiert ja kein Vertrag mit einem Dienstleister, also ähm, kann man auch das in dem Sinne ohne Ausschreibung nicht mal ohne, frei, ohne unterschwellige Freihänder kann man das einsetzen. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Stadt Bern braucht ähm, Nextcloud anstelle von Dropbox und so weiter. Nach der Bundesverwaltung gibt es jenste Open-Source-Produkte, die eingesetzt werden, ohne dass jemals ein Dienstleister dazu ähm, ähm, verwendet wurde. Erst eben, wenn man eine Dienstleistung ausschreibt, erst dann ist es auch wirklich beschaffungsrelevant. Gut, und jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele mal an. Wie wurden beispielsweise im Kanton Bern das Zuschlagskriterium Open Source berücksichtigt? Da gab es Ausschreibungen, das ist eine davon, IT at cost, Beschaffung Schulverwaltungslösung. Da geht es das Kriterium Investitionsschutz oder eben Wechselfähigkeit, könnte man sagen, Unabhängigkeit vom Entwickler, 2%, Gewichtung immerhin, man nimmt alles, was man kriegt und hat dann in dem Sinn eine Maximalpunktzahl erhalten, wenn man entweder ganz oder teilweise Open Source einsetzt, der Kunde den Softwarecode im Umfang einer Open Source Lizenz erhält und es auch noch außerhalb der also neben dies Anbieter noch Anbieter gibt, die Dienstleistungen anbieten. Und dann kann man von 0 bis 2 Punkte kriegen. Ähm, ja, das ist das eine Beispiel. Vielleicht gibt es noch weitere Beispiele. Ich, schicken Sie sie mir, ich sammle sie. Ähm. Dann gibt es ein Beispiel der Submissbeschaffung, die ist vielleicht auch noch bekannt, weil äh, da wurde eine Beschaffungssoftware beschafft ähm, und deshalb in dem Sinn hat das ein bisschen den Markt bewegt. Da gab es ein wichtiges Eignungskriterium der Stadt Bern und die haben gesagt, der Anbieter erklärt sich bereit, dass der Source-Code unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht wird. Und das ist in dem Sinn quasi nur die, die können anbieten, die auch die Software unter einer Open-Source-Lizenz freigeben. Also... Der Stadt Bern übergeben. Gewonnen hat die Firma European Dynamics und zwar ähm, mit dem unbekannten Open-Source-Framework QLAG-Fuse. Das kann man anschauen gehen, eine Website gibt. Wenn man das mal anschaut, eben das ist wirklich eine Software, die ausschließlich von zwei, drei Entwicklern der Firma European Dynamics programmiert wird. Das letzte Mal, wo die Website vor ein paar Jahren aktualisiert Jetzt einfach so quasi von meinem Stand aus würde ich das als Fake Open Source oder, äh, wenn man von Fake News, dann haben wir auch Fake Open Source reden. Und da haben wir uns überlegt, ja was wäre jetzt besser, äh, nicht nur als EK, ja, nein, open, Hauptsache Open Source, man muss das eben auch da differenziert hinschauen. Und da haben wir eine ganze Liste von Zuschlagskriterien entwickelt, wo wir denken, könnte möglich sein, um auch äh, eben qualitativ, ähm, zu sagen, ist das wirklich eben diese Anbieterabhängigkeit, die reduziert wird. Und da gibt es ähm, jense Beispiel, nur einfach eines Wichtiges, wird das Open-Source-Framework auch von anderen Firmen verwendet, erst wenn quasi eine Anzahl Firmen ähm, aufgezeigt werden können, die auch tatsächlich diese Software als Dienstleister unterstützen, erst dann hat man eben quasi da Punkte geholt, wenn man das so berücksichtigt. Nebenbemerkung, Open Source Directory, dieses Verzeichnis der Open Source Anbieter, Open Source äh, Referenzinstallationen, Open Source Produkte, da kann man das nachschlagen, www.assassdirectory.com und kann schauen, wer braucht schon welches Open Source Produkt und vor allem wenn gibt dieses eine Open Source Produkt, gibt es auch andere Anbieter, nicht nur diese eine Firma, die da offeriert. Oder das Beispiel der Open Source Community. Ja, wie misst man das? Noch schwierig. Da gibt es eine Plattform, die nennt sich Open Hub von der Firma Black Duck. Da kann man rund über eine halbe Million Open Source Projekte quasi ähm, Hose runter schauen, wie die aussehen. Und dann sieht man beispielsweise QLAG Fuse. Kann man nehmen, verglichen mit Symfony, ein sehr bekanntes ähm, Open Source Framework oder noch mit Ruby on Rails. Bei QLAG Fuse sieht man All-Time-Statistics, vier Entwickler zehn Commits, bei äh, Symphony sind es irgendwie 1.600 Entwickler und bei, Q, äh, bei äh, Ruby und Rails über 4.000 Entwickler, zehntausende von Commits, also da läuft die Musik. Und das ist dort, wo man dann eben wiederum bewerten kann, ist diese Software auch zukünftig äh, mit, äh, mit einer Zukunft oder nicht. Das sind so mal die klassische Beschaffung über EKZK, wo man TS-mäßig ähm, das Open-Source-Thema berücksichtigen kann und aber eben auch richtig tun muss. Eine weitere Art, das ist, äh, auch da greife ich quasi in die Vergangenheit, reicht die Beschaffungskonferenz zurück. Da haben wir 2012 ähm, aus Schweden extra eingeflogen, äh, eine Beschaffungsstelle gehabt, die hat gezeigt, dass man Rahmenverträge machen kann mit Open-Source-Anbietern. Warum will man das? weil man beispielsweise so Sachen wie Gimp dann mal irgendwie pflegen muss oder vielleicht gibt es noch ganz viele andere Open-Source-Produkte, da gibt es typischerweise nicht eine große Firma wie das Microsoft, die dann einfach 30 verschiedene Softwareprodukte abdeckt, sondern man muss mit ganz vielen kleinen Subunternehmen arbeiten. Und das ist nicht mühsam und schwierig und jedes Mal eine wt ausschreibung machen ist ähm, sehr ineffizient. Und deshalb haben sich die Schweden überlegt, wir machen eine Ausschreibung, einen großen Rahmenvertrag, suchen vier, fünf Open-Source-Generalunternehmen sozusagen die dann wiederum über's Kreuz ähm, verschiedenste kleine Open Source Entwickler, eben diese Jeanne Page, oder die Leute sind ja häufig so Einzelfirmen, und, aber die haben eine gute Community, also die, die haben einen guten Draht zur Community und können dann wiederum als Open Source Generalunternehmer unter Vertrag genommen werden. Und die Schweden haben das sehr detailliert gemacht. die haben all die Unterlagen übersetzt. Sie können sie unter diesen Links nachschlagen. Es also wurden zehn quasi Softwarekategorien definiert und dann konnten sich diese Open-Source-Generalunternehmen auf zehn verschiedene Gebiete quasi bewerben, wo dann wiederum ihre Sublieferanten ähm, mitbringen konnten. Und auch wirklich die ganze Palette von Fehlerbehebung, Integration, Installation und so weiter. Wichtig auch, eben, die Anbieter mussten wirklich volle Gewährleistung geben und dort äh, sagen, sie legen das Hand ins, die Hand ins Feuer. Und die letzte und dritte Variante, wie man Open Source beschaffen kann oder weiterbringen kann, entwickeln kann als öffentliche Stelle, ist so das Thema gemeinsame Weiterentwicklung. Wir reden häufig von Crowdfunding, wenn man so kleine Geldbeträge gibt. Hier rede würde ich sagen, von institutionellem Crowdfunding. Wir sehen nachher noch ein paar Beispiele. Also die Idee ist ganz konkret, wenn man ein System strategisch braucht, eben Kugis bei der Stadt Uster, dann will man eben nicht einfach nur ähm, kleine Features entwickeln und dort ähm, entsprechend äh, nur kleine Sachen verbessern, sondern man möchte große Sachen machen. Für kleine Sachen gibt es Bounty-Source beispielsweise, da kann man sagen, ich brauche ein neues Feature beim Open-Source-Projekt XY und dann entwickelt das einen. Oder wir haben vorher gesehen Upwork, kann man irgendwelche Entwickler direkt ähm, beauftragen. Institutionalisiertes crowdfunding da ist es ein längerer Prozess, da muss man eben zuerst mal die Anforderungen gemeinsam abholen, schauen, wie, wie könnte man das aufgleisen und dann eben äh, schauen, was würde das dann Ganze kosten und dann noch die Finanzen organisieren. Wir haben das mal bei Ernst Young durchgespielt, als wir verschiedene Behörden auch ähm, zusammen äh, koordiniert haben, ziemlich aufwendige Sachen. Aber nicht nur ähm, da, auch äh, die Swiss Topo hat das vor ein paar Jahren mal gemacht, als sie Open Layers 3 ähm, neu implementieren ließen. Und da hat die Swiss Topo selber 100.000 Franken gegeben, unter der Bedingung, dass noch weiter äh, 250.000 Franken von anderen Behörden gegeben werden. Und dann, als man quasi diese 350 zusammen hatte, konnte man total diese, dieses Geld investieren, um die Weiterentwicklung zu machen. Oder in der Baugesuchsverwaltung gibt es Gamma, eine Software, die unter Halb, innerhalb dieser acht Kantone, die sie einsetzen, ausgetauscht wird als Open-Source-Software und eben auch so gemeinsam weiterentwickelt wird. Im Kanton Bern ist das Thema eben auch politisch ähm, und juristisch äh, in dem Sinn abgesegnet. Und das wird jetzt in Kürze auch wiederum dazu führen, dass der Kanton seine Software Open-Source gibt und dann, dann schaut, ob sich weitere Behörden finden, um gemeinsam das Thema Softwareentwicklung weiterzubringen. Von dem her, join the revolution. Ich habe in dem Sinn abgeschlossen. Besten Dank. Herzlichen Dank, Matthias. Noch ein, zwei Fragen liegen sicher drin. Da ist eine. Ja, eine Frage an dich, Matthias, oder an Daniel Wild auch. Ist eigentlich das Beispiel, das du gegeben hast in Punkt 4 mit dem Eignungskriterium auch so machbar, also WTO-mäßig? Wenn ich das umkehre, also Gleichberechtigung, wenn ich sagen würde, es muss Open Source Software sein, aber unbedingt ein Teil proprietär, wäre das auch ja keine Gleichberechtigung, oder? Also Eignungskriterium, meine ich. Also, du meinst jetzt von den hier, oder? Mit EK. Genau. Dieses hier. Ja. Also, das ist so. Also, da in dem Fall ist es definitiv diskriminierend für die, die proprietäre Software anbieten. Die dürfen hier nicht anbieten. Das Interessante ist, ich war selber in der Kommission, wo wir das im Stadtrat vertieft angeschaut haben, habe gesehen, was für Anbieter kamen da. Und da waren Anbieter darunter, die bereit gewesen wären, ihre proprietäre Software unter eine Open-Source-Software anzubieten. Also, wenn die, wenn die Vorgabe entsprechend ist, es muss so sein, dann reagiert der Markt. Und das ist in dem Sinn... Also, das ist das, ja. das oder? Weil Wenn du das als äh, ZKM gibst mit einer Punktezahl, okay, ja, aber das ist ja aus, das ist ein Ausschluss. Mhm. Wenn du es nicht hast, bist du nicht dabei. Genau, aber so ist ja jede... Beschaffung ist irgendwie diskriminiert. Aber wir können auch gerne Daniel Wild sein. Will das jemand kommentieren? Ja. Ich muss wahrscheinlich die Frage auch noch zu den echten Juristen rübergeben. Es ist ja immer so, dass einfach sachliche Gründe gegeben sein müssen, für das ein bestimmtes Kriterium durchgesetzt werden muss. Und hier müsste man sich jetzt die sachlichen Gründe überlegen. Und die könnten zum Beispiel sein, dass es durch weitere Kantone ohne Einschränkung nutzbar sein muss. Also das heißt, den einen oder anderen sachlichen Grund wird man finden, im Sinne, dass es zum Beispiel in der gesamten Eidgenossenschaft harmonisiert verwendbar ist. Und wenn man einen solchen Grund hat, dann kann das vielleicht durchaus funktionieren, ist aber sicher auch äh, potenziell äh, für eine Einsprache äh, ein Risiko, das muss man ganz klar auch sagen. Gut, wenn es noch eine allerletzte brennende Frage gibt, dann jetzt, sonst würde ich Sie... Entlassen in die Pause und in den letzten Teil. Herzlichen Dank, waren Sie da, waren spannende Vorträge. Ja, danke.